Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ich habe mir mit der Quest 2 Swordsman VR angeschaut und Swordsman VR habe ich vorab schon vor längerer Zeit mit Steam VR getestet. Packe ich euch auch in die Infobox und in die Beschreibung, also definitiv mal raufschauen, könnt ihr auch ein bisschen Grafikvergleich mal machen. Es sieht natürlich schicker aus, aber mit der Quest-Version kann ich natürlich überall schnitzeln. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ich kann überall Köpfe rollen lassen. Und äh, ja, warum habe ich es mir jetzt nochmal mit der Quest 2 angeschaut? Es gibt einen coolen Halloween-Modus, ein Update gab es jetzt vom Sin Studios. Und äh, ja, jetzt gibt es einen Horden-Modus, wo wir in einer kleinen, verlassenen ja ein Dorf, ein altertümisches Dorf sind mit Holzhütten und da kommen Wellen von Zombies auf uns zu. Und Sin Studios macht schon öfters mal so Conteste und äh, Gewinnspiele und diesmal gibt es einen Contest, wo wir, ja, in, dieser, äh, in diesem Dorf zehn Wellen überleben müssen, ohne zu sterben. Davon können wir einen Screenshot machen und äh, dann könnt ihr das auf einem Discord von Sin Studios posten und seid mit im Gewinnspiel bei den Sin Studios und äh, es gibt, ich glaube, Rucksäcke, Hoodies zu gewinnen und schaut einfach mal auf dem Discord drauf, lohnt sich und äh, ja, der Discord-Link von SYN Studios ist unten in der Beschreibung. Ja, aber es gibt bei mir auch was zu gewinnen und zwar haben die SYN Studios mir vier Keys gegeben, zwei Quest-Keys und zwei Steam VR keys also äh, ja, die gibt es auch auf meinem Kanal zu gewinnen und äh, ja, ihr müsst nur dafür eigentlich unten in die Kommentare packen, ähm, ja, dass ihr gewinnen wollt, Codewort bindet das bitte irgendwie mit ein, ist Schnetzeln, und äh, dann bitte die Plattform, welche Plattform ihr gewinnen möchtet. Und äh, ja, Einsendeschluss steht unten in der Beschreibung. Auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das nicht verpasst. Und danach wird es dann irgendwann auch einen Livestream geben, wo ich das Ganze dann verlosen werde. Ja, ich würde aber sagen, der Sebastian unter der VR-Brille, der, der hat sein Schwert schon gewetzt und will jetzt Köpfe rollen lassen. Und ja, ich glaube, wir lassen ihn jetzt nicht mehr so lange warten, oder? Also viel Spaß. So Leute, willkommen bei Swordsman VR. Ich spiele jetzt hier Autark mit der Quest 2. Ich habe das Game schon mal unter Steam VR gezeigt. Kann ich euch gerne auch äh, in die Beschreibung packen und in die Infobox rein. Sieht natürlich mit äh, Steam VR ein bisschen hübscher aus, aber ich möchte jetzt hier nochmal die Quest 2 Version zeigen. Und äh, ja, es gibt aktuell einen Horden-Modus, neuen oder einen Contest. Das Team von ja, äh, Swordsman VR, Sin Studios, die sind im Halloween-Modus, wie wir hier sehen, ne? die ganzen Köpfe hier, Gürbisköpfe. Und äh, es gibt einen Hordenmodus mit Zombies. Wir, sind in einer, wir spawnen in einer kleinen Stadt. Und äh, ja, da kommen Wellen von Zombies, die wir dann erledigen müssen. Und es gibt jetzt diesen Contest. Und äh, wir müssen zehn Runden in diesem Dorf überleben, ohne zu sterben. Und äh, dann machen wir bei diesem Gewinnspiel mit. Das Ganze findet auf dem Discord statt von Zin Studio Und äh, ja, da können Preise gewonnen werden wie Rucksäcke, Hoodies und so weiter und so fort. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Wir, äh, normalerweise generiert sich die HP wieder, in diesem Modus nicht. Wir müssen Herzen finden und äh, ja, das schauen wir uns ja gleich mal an. Jeder startet mit der gleichen Ausrüstung, äh, ansonsten im normalen Modus hier können wir auch unsere Rüstung, Rüstung mitnehmen, die wir so also finden. Also wir haben hier einen Skill Tree, ne, Skill Master. Hier können wir unsere Skills ähm, erhöhen, verbessern. Wir haben hier einen Schmied für Waffen. Also hier können wir uns Waffen freischalten. Mal ganz kurz gezeigt: ähm, Halbschwert, Säbel und so weiter. Ne? Das kann man sich freischalten. Es gibt jetzt auch hier so eine verfluchte Axt. Die zeige ich euch gleich auch nochmal im Normalmodus. Die ist aktuell auch freigeschaltet. Dann haben wir hier eine Rüstungs Hello käufer und äh, ja, das Ganze müssen wir freischalten. In diesen, ja, im Hordenmodus können wir uns Geld generieren. Es gibt auch noch Arenenmoden und äh, dann gibt es halt das normale Spiel Hauptstory bis zum Endgegner und äh, ja, wir leveln immer weiter auf und werden immer besser. So erstmal das äh, Spiel, das Spielprinzip könnt ihr euch aber gerne in meinem Steam VR Modus äh, Video anschauen und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal den Horden Contest und schauen mal, wie weit wir kommen. Und egal, wann wir, ob ich jetzt schaffe oder nicht, diese 10 Runden zu überleben, wir, dann zeige ich euch nochmal den Horden-Modus mit ja, extra Waffen. Jetzt starten wir mit irgendwas, müssen wir mal schauen mit was. Viel Spaß! So, hier sind wir in der Stadt. Also, wenn wir beginnen, müssen wir die Arme zur Seite strecken und dann Trigger oder Grip. So. Oh, okay. Machete, das ist doch mal nice. <lacht> oh, da hinten kommt schon was. Komm! Ich will dich. <lacht> ich will dich köpfen. Spür meine Klinge. Okay, mal schauen, ob wir gleich diese Herzen und so weiter finden. Kann ich den auf dem Zaun erst erledigen? Probieren wir einfach mal. Ha! <lacht> da fliegt schon der Kopf. Die hätten sich besser nicht mit mir angelegt. Verlasst meine Stadt sofort. HP84, okay. Im normalen Modus haben wir halt Kämpfer mit Schwert und äh, Schild und, und so weiter. Also wir reisen auch durch verschiedene Länder. Und dann hat man halt auch immer andere Gegner. Da. Müssen wir uns einfach nehmen oder? Ah, wir müssen die Herzen essen. Okay. Damit komme ich klar. <lacht> da weiß ich, was auf mich zukommt. Na komm, du kommst ja nicht vorbei. Ich würde gerne rennen können, aber geht nicht. Das war ein sauberer Schnitt, oder? Na komm. Oh, der ist aber blutig, du. Oder matschig, ich weiß es nicht. So, noch haben wir eine HP von 100. Das ist natürlich trotzdem nicht schlecht zu gucken, wo diese Herzen sind. Da ist wieder ein Herz. Ich weiß nicht, ob die wieder verschwinden. Müssen wir jetzt mal gucken. Wenn wir gleich ein bisschen in der Bordolie sind, dann gehen wir mal dahin und dann schauen wir mal. Ja, wird, schon, wird schon härter. Ne? Okay, komm, komm. Ist das schon Schieden? Ich weiß nicht. Oh, hier rollen die Köpfe. Wahnsinn. Wie Bowlingkugeln. Also mit einem richtigen Kurzschwert hätten wir den jetzt aufheben können. Nicht sauber. Der war sauber. 100. Welle 4. Na komm. Na komm. Ich weiß nicht, wie hart es bei Level 10 wird. Oder Welle 10. Ich finde cool, wenn die Entwickler immer so kleine äh, Modis einbauen so, zu Halloween. Mal ein bisschen... Gruseln. Uns gruseln können. Okay, das ist oh, das. Oh, da ist das Herz. So, auf jeden Fall holen wir uns das jetzt erstmal. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay. Müssen so, wir das nächste Herz finden. Also jetzt müssen wir echt immer in Bewegung bleiben und gucken, wo finden wir die Herzen. Man kann die auch packen und dann schlagen, aber das zeige ich euch im normalen Modus. Und man kann hier wirklich greifen, die Gegner boxen auch. Das ist alles möglich. Jetzt schauen wir uns mal an. Da ja, irgendwo noch. Wie sind wohl klein, die Betten, du. <lacht> ich denke mal, nach jeder Welle kommt ein neues Herz, ne? Was wir dann finden müssen. Nee, doch. Bleib da, wo du bist. Ich hab Hunger. Auf Herzen. Auf Blut. Blut! Na komm. Der kommt nicht mehr wieder wie schnell die, die Energie gerade runterging. Also man wird einmal gegriffen und schon haben wir hier ein Problem. Boah, ja, das schaffen wir auf keinen Fall bis Level 10. Na komm. 28, okay. Jetzt müssen wir ein Herz finden, Dann war es das. War's das war gleich, es wird dunkel. Ich bin down. <lacht> also Leute, das ist echt was für äh, ja, Spieler, die jetzt hier wirklich so lange durchhalten wollen, bis sie zehn äh, Level haben. Wir gehen mal ins Hauptmenü zurück. Ich will euch auf jeden Fall nochmal den normalen Modus zeigen. So, mal ganz kurz schauen, ob wir uns irgendwie noch mal Geld. Also das ist hier für die Skills, das ist normales Geld für die Waffen. Und dann können wir uns halt immer aussuchen, was wir hier gerade upgraden wollen. Geschwindigkeit des Spielers. Machen wir noch mal hier. Also die ersten drei Punkte auf drei. Und ich habe mir hier diese Axt ausgesucht. Und jetzt will ich den normalen Modus euch zeigen, nicht den Event, sondern den hier klassisch. Genau, hier steht es nochmal erklärt. Pro Welle 30 Gold und Skillpunkte pro Welle 10 Punkte. Und äh, so kann man sich dann halt immer weiter hochleveln. Und das ist halt auch das Coole, dass man immer wieder besser wird. Und man merkt es dann auch, dass man besser wird. Auch äh, von der Ausrüstung her. Bessere Rüstung, bessere Waffen. Und das macht dann halt Spaß. So, mal schauen, wie die Axt so ist, die wir hier. Ach, guck mal. Verfluchte Axt. Boah, da, da müssen doch die Köpfe rollen, oder? Ich, ich, ich schwing die Liebe mit ein. Was? Was war das denn jetzt? Okay, noch mal. Die verfluchte doch nichts. Aber der Event-Modus hat mir gut gefallen. Also dieser Contest. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal an anschauen. Na komm. Mal köpfen gerne mit. Probier mal. Nee, okay. <lacht> wir gehen jetzt noch mal zurück und wählen uns einander. Also, ich mache irgendwas falsch mit der Waffe. Ach, guck mal, da eine Katze. Oh, wie way. süß. So, wir suchen den Säbel aus. Kann man auch hier nochmal. Ach, guck mal, zwei. Okay, dann haben wir wenigstens zwei mit. Schauen wir mal. So, was steht bei der verfluchten Axt? Eine verfluchte Axt rücklässt man einem verlorenen Geist. Bei jeder Nutzung wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% geheilt. Und du erleidest schweren Schaden. Okay, <lacht> ja, gut. Das ist natürlich äh, der Fehler gewesen. So, jetzt gehen wir aber mit anderen Waffen rein. So. Jetzt haben wir hier einen Säbel und da das Kurzschwert. Wenn ihr schon mehr freigeschaltet habt, könnt ihr natürlich ganz andere Waffen hier benutzen. kommen sie schon. Na komm, jetzt, jetzt rollen wir Köpfe. Yes! Jetzt habe ich euch auch mal gezeigt, dass man die packen kann. Und nochmal so, wir machen suchen mal so einen Schnuck. Komm mal, zack. Walking Dead lässt grüßen. Ah, komm. Der, der sieht, der sieht aus, als ob der als erster dran will. <lacht> so. Er hat Probleme mit dem Zaun. Mann, wie geht's das denn? Festgehalten. So, ich lasse mal da liegen, weil also ich prob probiere es mal zu boxen. Ha. Okay, das ist keine gute Idee. Gegen Zombies boxen, aber gegen richtige Gegner kann man wirklich auch boxen. Macht jetzt hier aber keinen Sinn. So also richtige Gegner können Waffen vollziehen und so weiter. Das war doch ein sauberer Schlag. Aber warum kann ich hier nicht mehr zurückpacken? Das ist ein bisschen schade. Gut. Mich dürftet, dürstet es nach eurem Blut. <lacht> Wie ihr seht, wir kriegen hier immer wieder neue Energie, anders als beim Contestmodus. Bild wird dunkel, wenig Energie und dann wird es wieder normal. wir Haben wir halt wieder aufgeladen. So, dann haben wir noch ein normales Schwert hier. Wie das funktioniert. So. Klappt auch ganz gut, oder? Du auch? Bist du auch dran? Komm. Ach, da war ich tot. <lacht> ja, Leute. Das wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen. Hier diesen coolen Halloween-Modus mit dem Contest. Also das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie eben schon erwähnt, gibt es Kies zu gewinnen. Und äh, ja, vergesst nicht, unter die Kommentare ne, was zu schreiben, wie eben schon erwähnt. Und äh, ja, Gewinnspiel wird dann auf jeden Fall noch stattfinden. Genau, habe ich ganz vergessen, euch mitzuteilen. Hier ist der Kollege, also wir. Und da sehen wir immer, wie wir ausgerüstet sind, was wir gerade hier anhaben und was für eine Bewaffnung. Und äh, ja, wie gesagt, Hauptstory habe ich. In einem Steam VR-Titel gespielt und äh, oder Version und die verlinke ich oben in die Infobox und in der Beschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes Halloween-Wochenende. Und ähm, ja, danke schön fürs Zuschauen. Like-Button nicht vergessen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo geben würdet. Bis dann. Tschüss!